Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit meinem Mini Camper, also dem Ratcha Santero Stepway, dem Dachzelt von Kido. Und ich habe mir einen schönen Platz ausgesucht im Internet und jetzt fahre ich dahin. eine gute Stunde habe ich noch zu reisen. Und dann schauen wir mal, wie das so wird. Wenn ihr Interesse habt und auch so gespannt seid wie ich, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Ich bin jetzt da am wunderschönen Platz. Ist alles da, was man sich wünscht oder was man braucht. Eine Feuerstelle, Holz ist da, ein Waldstück. Das schauen wir uns später nochmal ein bisschen an. Ähm, ja, hier steht mein Fahrzeug. Der Kontakt mit dem Besitzer war auch einwandfrei. Sehr nett, klasse Sache. Und da steht mein Fahrzeug. Man sieht, es ein bisschen. Schief, also im Video sieht es jetzt, <lacht> sehe ich gerade, sieht es ein bisschen krasser aus als in der Natur. Ähm, ja, aber es ist natürlich wie bei jedem anderen Zelt, auch hier muss man ein bisschen eine gerade Fläche, Oder beim Van ist es ja auch so, man möchte ja nicht in einem sinkenden Schiff sitzen. Jetzt schaue ich mal, da muss ich noch ein bisschen hin und her machen, bis ich dann endlich ein bisschen einen, einen geraden Platz gefunden habe. Stück hier, gar nicht übel. So. Geh ich mal da runter. Ja, komplett neu mit dem Start vom Campwerk hier, die Heizdecke. Die werde ich heute mal ausprobieren, weil es ja doch relativ kalt ist schon. Bin ich mal gespannt, wie die sich macht. Ganz flauschige Decke ist das und natürlich heizt die mit einer Powerbank schön breit. Das reicht für mich vollkommen aus. Eine Winterdecke, die hat mir der Atze empfohlen, wenn wir letztens telefoniert haben. Und daheim habe ich die ausprobiert, ist die schon mal geil. Die ist eine vier decke ist das. Und ähm, total verdreht natürlich. Sehr logisch. Und die kann man dann, in sind zwei Decken drin, die kann man zusammenknüpfen für den Winter und auseinandernehmen für wärmere Zeiten. Und ich glaube, dann könnte das relativ kuschelig werden mit der Decke hier. So, das Wichtigste ist erledigt. Der Schlafplatz, der steht soweit. Das Allerwichtigste, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass es ein bisschen grauer wird. Vielleicht regnet es ja irgendwann mal, das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich das Zelt auch gleich mal testen, wie es sich denn bei Nässe schlägt. Ähm, habe ich ja noch nicht gehabt, so Regenwetter oder sowas. Aber, wie gesagt, oder man sieht es ja sogar ein bisschen, schon leicht gräulich. Ansonsten freue ich mich einfach auf ein schönes Lagerfeuer. Und jetzt habe ich richtig Durst bekommen. So, hier habe ich so mein standardzeugs was ich immer dabei habe drin Suppen, bin nochmal ravioli ah, okay ich habe heute ach verdammt ich habe kein abrisshenkel dran die billigen sind besser schau scheiße ich wollte aber die also muss ich mich heute mal wieder mit dem ähm, taschenmesser auseinandersetzen schon lange nicht mehr gemacht die habe ich immer dabei, da ist alles griffbereit. Hier von Taschenlampe, Feuerstahlmesser. das brauche ich dann für die Dose. bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Nach langer Zeit Toilettenpapier. Der ganze Mist, was man so ständig äh, bei sich tragen sollte. Genau, habe ich immer in dieser Helikon-Pouch drin. Mhm. Dann sage ich Prost auf die verdiente Ruhe. Schaut wirklich ein bisschen nach Regen aus. Bin gespannt. Mal schauen, wie ich das dann manage. Tab habe ich leider noch nicht. Naja, im Notfall koche ich einfach im Kofferraum. Geht ja auch. Ist ja kein Thema. Es funktioniert schon irgendwie. ist doch leicht. Geht gerade so rein, ne? So, jetzt regnet es sich ganz schön ein. Ein Tarp habe ich ja dabei, aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust, das aufzubauen. mit dem Feuerchen. Auf jeden Fall geil. es macht gleich einen extremen Mehrwert von dem Ganzen. Und du bist einfach super schön flauschig, gemütlich, warm. Es regnet zwar leicht immer noch, aber durch dieses schöne warme Feuer macht das nichts aus. Wenn es halt stärker wird, dann werde ich ins Zelt gehen. Hilft ja nichts. Einfach genial. Super geil. Also die spontane Entscheidung heute rauszufahren, bräuchte ich in keinster Weise. Und bis jetzt hatte ich immer Glück irgendwie mit Plätzen. Und immer irgendwie was zum Sitzen das ist jetzt Gelegenheit da. Tipptopp. immer ganz cool, wenn man so mit Leuten redet über so Sachen. Dann sagen, boah, wie kann man das aushalten in so einem kleinen Auto oder im Dachzelt die ganze Zeit. Ähm, ja, der Punkt ist, wie man sieht, man ist ja nicht die ganze Zeit da drin. Wenn es jetzt vielleicht ähm, stark regnen würde, hätte ich mich halt ins Auto gesetzt. Aber es ging ja alles. Und mit dem Lagerfeuer hier habe ich ein, ja, also mein Aufenthaltsplatz ist hier ein riesengroßes Wohnzimmer. Mit einem Kamin. So sehe ich das. Schön warm. Das Wetter ist auch in Ordnung, es hat schon längst aufgehört zu regnen, das geht also ganz wunderbar so. Bloß, das geht. Ich schaue so ein bisschen Filmchen an. Irgendwie habe ich den immer dabei, aber ich schaffe es einfach nicht, den fertig zu schauen. Aber vielleicht heute. Ist ganz gemütlich, so ein bisschen Sitzheizung noch angemacht. Dann passt die ganze Geschichte. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Hunger gekriegt. Jetzt wir noch so einen Snack. Weil mit Hunger ins Bett gehen, mag ich auch nicht. Da kann man das auch mal ganz schön sehen, wie das abperlt, das Ganze hier. Ist also wirklich gut imprägniert, nicht schlecht. So, starten wir mal die Heizdecke. Äh, für die Klamotten und alles so habe ich hier diesen wasserdichten Packsack. Nicht, dass es wasserdicht sein müsste, aber wegen der Feuchtigkeit schmeiße ich da alles, was mit Stoff zu tun hat, was ich halt an Klamotten ausziehe rein, dann bleibt es schön trocken für nächsten Tag. So Freunde, ich werde jetzt schlafen gehen. Ich bin trotzdem müde und freue mich auf eine gute Nacht. Es ist ja nicht so kalt, 6-7 Grad sowas. Wie spät haben wir es? Uh. Perfekt, 10 Uhr, die optimale Zeit zum Schlafen gehen. Ähm, ja, es wird bestimmt angenehm. Es regnet nicht, ist kein Wind da, Gewitter ist auch keins gekommen. Oh, genau. Und jetzt Feierabend. Naja, wenn sonst nichts mehr ist, dann bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Ja. War eine coole Nacht im wahrsten Sinne des Wortes. Also war anscheinend ziemlich kalt, ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Das Dachzelt ist innen drin wieder ein bisschen klamm. Äh, Feuchtigkeit natürlich und ansonsten war es tiptop warm. Mit der Heizdecke drunter, das habe ich so gemacht, die habe ich eingeschaltet, wie ich ins, mich hingelegt habe, also ins Bett gegangen bin und dann relativ fix wieder ausgeschaltet. Die ist von Haus aus relativ gut warm. Super Sache. Genau, oh, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ich glaube, ich glaube, dass ich mir noch einen anderen Gaskocher kaufe, weil ich jedes Mal das zusammengebaue, das <lacht> ja, ist halt auch rumgetue, ne? dass das mal da auf und abgebaut ist. Einen anderen Gaskocher hinstellen, einschalten und das war's. Also überlege ich mir noch, weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen, was es da so gibt. So, jetzt noch ein bisschen die Zeit genießen. Ich könnte ja noch eine Nacht bleiben. Der Besitzer hat gesagt, das wäre völlig in Ordnung. Das wäre auch richtig geil. Das hat mir sehr gut gefallen hier. Die Lagerfeuer und so weiter, das war einfach perfekt. Aber ich muss dann daheim Zeugs erledigen. Und ja, dann geht es auch wieder an die Arbeit und so weiter. Deswegen werde ich dann doch heimfahren. Aber man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das mache ich dann auch. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier die Sonne genießen, mein Käffchen trinken. Ja, also die Nacht die war super. Es war zwar ein bisschen zapfig draußen, aber es hat mich nicht, nicht weitergejuckt mit dem normalen Bettzeugs da, mit der Decke. Das, äh, danke dir, Atzi, übrigens für die Empfehlung und grüße dich. Ähm, super Tipp. War mega warm und flauschig. Es war so gemütlich wie zu Hause. <lacht> also so, ähm, ich habe ja angefangen mit einem normalen Schlafsack erstmal. Warum nicht? Das Zeug nehmen, was man halt hat. Es war auch okay. Aber das war halt noch ein bisschen ähm, besser. <lacht> so die Premium-Variante war einfach genial. Außerdem ähm, also viel wärmer als der Schlafsack. Mit der Heizdecke unten drunter war auch super top. Die habe ich dann eingeschaltet, so fünf Minuten, ähm, wie ich mich hingelegt habe. Und dann nochmal in der Früh, glaube ich, um Viertel nach vier, halb fünf sowas. Und das war richtig angenehm, ich muss sagen. Äh, tip-top. so kann man die kalte Zeit... Überbrücken und auch von unten habe ich gemerkt, ähm, bei der Matratze normalerweise ist da einfach eine gewisse Kühle natürlich da. Ähm, und das war halt jetzt wegisoliert, beziehungsweise durch diese Wärmeleistung einfach nicht mehr da. Es war wirklich super. Sonst ist die Decke auch warm genug. Einziger Nachteil fand ich jetzt, die ist ein bisschen gerutscht. Ähm, naja, aber das kann man da wieder hinziehen, das ist ja kein Thema. War also eine Top-Nacht, ganz hervorragend ist sehr gut gefallen. Ich muss schon sagen, in der Sonne, das Zelt trocknet schon verdammt schnell. Jetzt kann ich es dann zusammenbauen. Ja, das war's dann. Ich bin bald wieder zu Hause. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder auf meinem Kanal. Macht es gut. Ich wünsche eine schöne Zeit. Servus. Ciao.